Wie kann man mit dem Video Editor, der in Windows 10 integriert ist, Videos bearbeiten? Das möchte ich hier anhand eines Beispiels kurz zeigen. Wenn Sie den Video Editor geöffnet haben, dann können Sie hier über hinzufügen, das Video, das Sie zum Beispiel auf Ihrem Rechner gespeichert haben, in die Projektbibliothek hier hineinladen. Ich habe jetzt mal eins meiner Videos beispielhaft ausgewählt und wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, kann ich das von hier oben in das Storyboard hineinziehen. Und Dort habe ich dann verschiedene Möglichkeiten, dieses Video zu bearbeiten. Und zwar sind das zunächst mal hier die Möglichkeiten zuschneiden und aufteilen. Beim Zuschneiden funktioniert das so, dass man einfach etwas vom Video abschneiden kann, und zwar hier ganz vorne und ganz hinten. Es ist leider nicht möglich, etwas in der Mitte des Videos herauszuschneiden. Also angenommen, ich möchte das Video jetzt hier kürzen und hier die letzte Minute rausnehmen, dann kann ich das hier so einstellen, auf Fertig gehen und schon ist das Video entsprechend gekürzt. Dann die zweite Möglichkeit ist hier das Aufteilen. Damit habe ich jetzt auch die Möglichkeit, etwas aus der Mitte des Videos herauszuschneiden, wenn ich mich da zum Beispiel versprochen habe. So, und dafür lasse ich jetzt das Video laufen bis zu der Stelle, an der ich etwas rausschneiden möchte. Angenommen, das ist hier. Und dann gehe ich auf Aufteilen und fertig. Und dann sieht man, dass das Ganze jetzt hier in zwei Clips unterteilt wurde. Und es wurde eben genau an dieser Stelle nach drei Sekunden, die ich gerade ausgewählt habe, geteilt. So, angenommen, ich möchte jetzt an dieser Stelle etwas rausschneiden, weil ich da jetzt irgendwie mich versprochen habe. Dann lasse ich das Ganze wieder drei Sekunden laufen und klicke dann wieder auf Aufteilen. Und wieder auf Fertig und dann sieht man, dass das Ganze jetzt hier in drei Clips aufgeteilt ist. Und dieser erste Clip hier hat eben 3,77 Sekunden, der nächste hat 2,8 Sekunden. Und das ist jetzt das, was ich rausschneiden möchte. Also klicke ich einfach drauf und gehe auf Entfernen und schon ist das rausgeschnitten. Und so kann man dann vorgehen. Es ist ein bisschen unübersichtlich, weil man hier keine so eine Timeline hat, wie man es in anderen Videoschnittprogrammen äh, kennt. Aber es funktioniert trotzdem. So, und dann hat man auch die Möglichkeit, wenn man das möchte, hier Text hinzuzufügen, wenn man also Texteinblendungen machen möchte und man kann auch, wenn man möchte, hier Effekte einfügen, wie Bewegung, also Zoom, 3D-Effekte, Filter oder die Geschwindigkeit einzelner Clips verändern, also zum Beispiel Zeitraffer oder etwas langsamer darstellen. So, das sind die Möglichkeiten, die man hier im Video-Editor hat und sobald man zufrieden ist mit seiner Bearbeitung, kann man dann hier oben auf Video Fertigstellen klicken und dann wird das Ganze als MP4-Datei exportiert. Viel Erfolg bei der Anwendung.